Also willkommen und in diesem kurzen Video erklären wir, was der Zusammenhang zwischen linearer Funktion und Ähnlichkeit ebener Figuren ist. Und das ist eigentlich ein indirekter Zusammenhang, da die lineare Funktion, wenn der y-Achsenabschnitt Null ist, dann ist sie eine direkte Proportionalität und da fangen wir, damit. somit fangen wir jetzt an, ja, zwei Figuren sind ähnlich, wenn die eine eine Vergrößerung der andere ist. Also diese beiden Figuren jetzt hier sind ähnlich. Wenn zwei Figuren ähnlich ist, sind, dann haben sie den gleichen Winkel. Ja? Und was ist jetzt hier? Äh, Dreieck DEF, also dieses Dreieck hier, das mache ich dann eben ein bisschen größer, ja? Das hier ist größer als dieses. Sagen wir mal, dass diese Seite jetzt hier beispielsweise 1,5 mal größer als diese Seite ist. Dann passiert das gleiche auch mit diesen Seiten hier. Ja, diese Seite ist 1,5 mal größer als diese. Ja. Und das bedeutet, der, der, ähm, das Verhältnis der Seiten halt bleibt. Konstant Und das ist genau, was eine direkte Proportionalität entspricht. Ja? Man stellt daher fest, dass bei der Ähnlichkeit von Figuren eine direkte Proportionalität für die Längen der Seiten vorliegt. Wird eine Seite größer, dann wird die andere auch, und zwar um den gleichen Prozentsatz. Und somit haben wir erklärt, was der Zusammenhang zwischen linearer Funktion und Ähnlichkeit ebener Figuren ist oder genau genauer gesagt zwischen direkter Proportionalität und Ähnlichkeit äh, ebener Figuren ist. Danke sehr.